Schönen guten Morgen und Start aus dem Stubaital. Ja, Lockdown Volume 2 über Österreich. Das heißt Back to the Roots. Ähm, Back to the Roots für uns heißt das zurück zum Radl. die Gebiete haben geschlossen. Wörsthausen haben geschlossen. Es ist relativ ruhig geworden. Ähm, ja, ich habe mir gedacht, da mache ich auch was ruhiges. mittlerer Herbst am Beginn vom Stubaital an der Südseite ist wirklich wunderschön da drinnen. Heute einen Traumdoktor waschen. Ähm, gestern war es auch schon wirklich extrem mit starkem Nebel jedoch. Und heute, wie man sieht, ist das wirklich eine Traumaussicht. Schon in der Früh. Überall ähm, halt ja, hat es sich ja einmal so ergeben. Die Petra kriegt neue 10. Die Vicky ist in der Arbeit. irgendwann muss sie den Spaß ja finanzieren. <lacht> Und ich habe das Glück, dass ich jetzt dafür kämpfen werde. Eigentlich also muss aber ähm, ich glaube, es sind ein paar hundert Höhenmeter auf der Straße, so 600, 700 und danach muss ich tragen. Huckerberg ist dabei, Motivation ist auch relativ groß, wundert mich. Es ist doch schon, jetzt 5. oder 6. November so. Ähm, ja, aber das Wetter ist noch mit top, Gott sei Dank. Und das muss ich einfach ausnutzen. Also, Droh bleiben, heute ist ein solo Huh, hier wir ja. Da geht es ganz schön auf, Also, das merkt man schon. Die Neigung zwar sichtbar es nicht, weil das lange Kurven sind, lange gerade dazwischen, aber man merkt es halt. Auf jeden Fall beim Auffahren immer wieder super Platz, so wie hier, ähm, wo man einfach einen Weitblick ohne Ende schon hat. Und ich bin ja gar nicht so hoch herum, oben, also Seehöhen gesehen. Ähm, zum Fahren geht jetzt noch super. bin einen Wanderer begegnet. Ja. Und das war es eigentlich. Unten war ein Baustell. Es ist absolut nichts los. Ist schon faszinierend oder schon Wahnsinn, wie das jetzt alles seine, seine Wege geht. Das mit diesem Virus, das ist unvorstellbar. Und wir haben heute auch relativ früh auslassen müssen. Wieder verschirmen, dann doch probieren, dann sehen, dass es das nicht geht, weil die Auflagen stark waren. Oder du in einem Land nicht kennen hast oder nicht so lange bleiben musst, echt schade, alles miteinander. Aber nichtsdestotrotz, jetzt sagt sich der Herbst im November nochmal von so einer goldenen Seiten. Ähm, für mich geht es jetzt da Viecher. Jetzt muss ich mal, das von der Kamera Genau, und dann muss ich da noch rauf, bis auf das Joch. Und von dem Joch ist dann ich glaube 300 Meter auf dem Gipfel Also überschaubar, Temperaturen, T-Shirt, Wetter, richtig cool. Ähm, komplett windstill, wirklich ein Wahnsinn. Unten hängt noch krasser Nebel im Winter. Ähm, das, wenn man jetzt da raus schwenkt, das sieht man da vorne da ist alles Nebel, also komplette Schicht dort hat jetzt aufgerissen und ja ich freue mich jetzt schon, wenn ich ein bisschen mehr sich und nicht mehr sagen darf also bleibt dabei ja, jetzt geht es tragend weiter und ist einfach faszinierender Herbst ich finde es wirklich voll schön da, wenn man das sieht also absoluter Traum und den Trail kenne ich ja schon einer von meinen Highlights da drin. und es ist wirklich nur noch edel Oder oh, Baumgrenz, das heißt knapp auf 1900 bei uns und wenn man sieht man sieht was also die Aussicht wird aber, aber weitsichtiger und man hat voll den Kastenüberblick, Überblick, eine ganze Stube da, Und für mich geht es jetzt da noch weiter. Ich kann jetzt da wieder mal ein Stück hervorheben und Schirm Und da hinten oben ist dann der Gipfel. Da geht es relativ steil vorne rauf. Schwierig aber machbar. Und dann wäre es sicher einen satten Ausblick haben aufs Indoor. Ich Das jetzt zurück in rein. Das Unterland euch werden auch ein bisschen was sehen. Schon der Nebel der hier ist und halt Richtung Süden sowieso. Echt eine coole Sache. Schaut, dass halt ein Laubi hat. Ähm, ja, alle ist auch mal eine coole Sache, aber halt mit Begleitung macht es halt mehr Spaß, wenn man einfach die Emotionen ein bisschen teilen kann. Und Laubi kann zwei Juhitzen und so. Aber als Juhitzen, kann man auch kein zurück. Ja. Nur ja. Germas. Ich muss sehr froh sein, dass ich da sein darf. Und habe jetzt einen Wanderer getroffen, war total tief entspannt, ein bisschen gequatscht mit ihm. Ah, ein bisschen schon Eltern. der wirst es auch genießen in der Pension, recht oder? Und war aber gleich wieder hier. Also, wenn man rechnet jetzt, ist ist 10 Jahre herum und der ist schon am Weg zurückgekommen. Also, Hut ab, ja. starke Leistung. Also, auch gerade die Elternsemester nie unterschätzen. So, Wipfel bin ich, u bin ich auch, gestern habe ich auch schon. und ewig lang quatscht. Ich habe einen Haufen getroffen, war echt voll cool, voll nett. Und ich hätte jetzt bald vergessen, euch das Video machen. Es ist wirklich arschgeil, Es geht auch der Wind, genau gerade herum. Ich wollte schon früher euch fahren, es ist dann irgendwer wieder gekommen. Da habe ich mir etwas gerettet und so, und dann wieder welche gekämpft vom Blog, denen noch gerettet. Aber jetzt ist es soweit. Jetzt gibt es ein kleines Schwenkpanorama. Und es ist wirklich sehr sehr cool herum oben also eine traumaussicht Richtung Inter -Unterland da fahren das ganze Wipteräche da vorne eine Stube, da ist habt da liegt das Radl genau da skiptig heute, die Bergdol schreien auch schon mal dumm und da Richtung Zugspitzen -Euche. und das Oberland zu Nein, auf jeden Fall ist eine sehr coole Sache. Ich mir vor, dass ich wieder rum bin. Und wir freuen uns, dass euch fahren. Ich möchte natürlich mit. Jetzt werden jetzt ein paar Meter von und irgendwo aufhören. Boah, es ist gerade so windig und kalt. krass. Also, aber bringe ich alles hin. Die Pause gemacht. Auch die letzten Sonnenstrahlen waren aufgestiegen. Die wo die Sonne halt ungefähr da. So aufgegangen, dass ähm, Jetzt geht es recht schnell. Ist kurz Viertel nach drei. Also ganz lange spüren brauchen sie jetzt nicht, weil es wird jetzt so dunkel gleich. Ein bisschen Reserve muss man einkalkulieren. Genau. Für mich geht es da jetzt solche. Die letzten Meter bis zu der Vorstraße rauf. Vorbei. Und dann fahre ich, was ich auch habe. Ähm, ja, freue mich schon richtig drauf. war eine richtig coole Sache. Und krass, es waren noch voll viele Biker rum. Es waren glaube ich noch 4 oder 5 Radlfahrer da. Also, ja, echt cool. Gute Gedanken gehabt. Also packen wir es an. Aber teilweise wachs ausgewaschen. Da ja. wäre einer ein ja oder? Schon edel, ja. Der Schlüssel ist für das Auto und das heißt, ich bin beim Auto gekommen. Ähm, ja, war richtig cool. Wir konnten habe auch noch getroffen. Ich bin auch noch den letzten Drittel vom Dreh mit denen angeschreddet. Echt coole Sache. Man darf sie nicht unterschätzen, ähm, es ist jetzt schon schattig. Und eigentlich komplett Sonnenweg. Es geht jetzt richtig schnell. Und aber hat super aus der Tag. Coole Sache. Mich freut dass ihr dabei wart. Kommentare unten dazu schreiben, Anregungen, Wünsche, Beschwerden etc. Schauen wir mal, ob wir es behandeln oder löschen. <lacht> Spaß. Ähm, ja, morgen geht's es weiter. Immer schauen, ob wir nach Italien nochmal von Friaul oder bei uns was machen. Vielleicht dann ja draußen 3000er mit dem Fetti oder so. Hm, überlege ich mir jetzt noch, mache ich ganz spontan. Und auf jeden Fall bis zum nächsten Video. Danke fürs dabei sein. Ciao.